Hi und willkommen. Mein Name ist Aniro und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. In der letzten Folge haben wir ist aus den Fängen von Shinra befreit und jetzt müssen wir uns erstmal selber aus den Fängen von Shinra befreien, weil Alarm ist jetzt hier überall aktiviert und wir müssen flüchten. Wir sollen zum Dach gehen, da werden wir von einer Splittergruppe von Avalanche gerettet und da wartet ein Hubschrauber und wir verpiseln uns jetzt hier aus diesem Gebäude, ne? Klingt nach einem Plan, ja, finde ich auch, ne? Wedge ist immer noch am Leben. hat <lacht> Kacke ist. Und ja. Wir gehen wird da mal. Wird mit Sicherheit nichts Schlimmes passieren auf dem Weg okay, dahin. Ne? Zum ja, ich so. ich suche die ganze Zeit nach irgendwas, aber... Ich hoffe, das wird jetzt hier gleich noch irgendwann passieren. Ah, ich glaube, das passiert gleich. Was ist denn hier passiert? Die Behälter, sie sind alle leer. Der Schwanz, nichts Gutes. Ach, hier müssen wir lang. Und wie ist eigentlich gut? Irgendwas von Schindler ist kaputt, also das ist doch immer gut. Und da ist noch irgendwas. Aber ich glaube, es ist ein Handhaus. Oh, so ein unbekannter. Die haben das wohl angerichtet. Können jetzt wagen Sachen von Shinra machen. wenn Die so gefangene. Oh, warte. Wenn die gefangene irgendwie getötet haben oder so, dann ist das natürlich nicht so gut. Vielleicht muss das erst mal spammen, ja. nur damit ich habe übrigens Ares mal den Erfahrungsbus gegeben ich weiß natürlich immer noch nicht ob und noch mal jetzt können wir gleich die Waffe direkt wechseln ist eigentlich viel heilen ne ja ich weiß bis jetzt natürlich immer noch nicht, ob sich der Erfahrungsbus auf die ganze Truppe auswirkt oder nur auf den Charakter, der ausgerüstet hat, aber ich habe es mal Eris gegeben. Versucht schon der freundschaft zu schließen so äh, ich muss mal gucken 7205 da werde ich mir noch nie im leben merken okay cloud hat 39 7250 hat er weil sie ist 34 sie braucht ein paar zusätzliche erfahrungspunkte wenn nur sie welche bekommt so ist hier noch irgendwas hm, ja na, oh, hier kann man noch mal chillen. Cool. Davon hier sind wir kommt vorhin, ne? Also vorhin vor ein paar Parts. Für mich ist das noch vorhin, davon also von der Stunde ungefähr. Okay. Äh. Äh. Die sind schon wieder aufgetaucht. Warte mal, das ist doch perfekt eigentlich. Kommt noch mal her, bitte. So 7250 und 39 Will ich mir merken, wie ich gleich bekomme. Ich hätte vielleicht die Waffe von ist wechseln sollen, da wäre vielleicht mal eine Idee. ich bekomme ja erst am Ende, wird ne? Wie viel war 7250 ne? Und Cloud hatte 39. Oh, 720, das heißt, mm, er hat jetzt so um die 900 bekommen und sie hat 725 sie hat 1000 bekommen. Da kann irgendwie nicht stimmen. Also, beide haben 1000 bekommen. Der alten Erfahrungspunkte tun sich um 100 Prozent erhöhen, das kann irgendwie nicht sein. Ja, ah, das bedeutet, die Erfahrungspunkte werden bei den Gruppenmitgliedern aufgeteilt. Ne? Ich hasse, ich hasse so Das heißt, diese 700 Punkte oder was auch immer ich da gerade bekommen habe, die werden jetzt alle die ganze Truppe verteilt und dann werden sie verdoppelt oder irgendwie so Keine Ahnung, ich weiß nicht. So, aber will ich mir machen, ich will Dings machen: Metallstab, Magie-Kreis. Begrenzt auf einmal während des Effekts. Errichtet ein Fern. Den verbrauchte ATB zum Teil von ATB des Anwenders wiederhergestellt werden. Den verbrauchte ATB zum Teil von ATB. Naja, egal. Stehe ich jetzt nicht so. da ja, wird schon gehen. So, jetzt nehme ich mich schon wieder ein. Äh. Okay. So, wieder nach draußen. Sind die wieder gespawnt? Egal. Wird schon passen. Oh, keine das zu jetzt sicher Ist hier noch irgendwas? Nee. Dann gehen wir direkt zum Dach. So, ohne hat irgendwas passiert. Weil uns auf den Nerven geht dazwischen. Das war ja einfach. Oh, eine Fehler. Das ist ja merkwürdig. Hm. Gott. Der Dings links von Clouds das sah aus, als wäre er irgendwie so ein riesiges Monster mit so zwei Augen. Er hat hier vorne. Zertrümmern fehlt uns leider die Zeit. Lasst uns schnell oh, ich habe eine Ahnung, was da drin ist. habe Eine sehr gute Ahnung, was da in der Mitte ist. Habe ich hab mich schon gefragt, wann hat endlich mal kommt. Oh ja. Was ist das? Genova. Mutter. Lass uns diesen Planeten zusammen zurückfordern. Alle sehen den jetzt. Bist das wirklich du? Mit meiner Theorie lag ich also vollkommen richtig. Ich hoffe, meine Erwartungen werden auch weiterhin erfüllt. <lacht> Okay, das ist aber nicht so im Original passiert. Ich muss hier weg. Wiedersehen von Freunden, weil sie oh, das Nebel ist also anstatt sich erstmal hier umzuschauen. Ne? Erstmal den ersten Hebel betätigen, den ich finde. Älter. So komme ich rüber. Okay. Wir sind aber auch echt viel hier aus äh, sehr viel hier rauszuholen. Hey, ich bin auch ein wichtiger Charakter, deswegen komme ich auch so oft vor hier in diesem Spiel, obwohl ich eigentlich gar nicht hier auftauchen sollte zu diesem Zeitpunkt. Okay, ähm, ja. Mal wieder einen kleinen Fehler hier, ne? Nehme ich an. Also, ich nehme ich an, ich weiß es ja. Na dann. Okay. Warum sieht das hier so unordentlich aus, ey? Ja, nicht durch diese eine Bucke, die jetzt hier runtergefallen ist, passiert sein. mich wundert nur, warum jetzt auf einmal jeder andere den auf einmal sehen kann, ne? Ähm, kann ich dich aufsammeln nein okay toxin aber rückblickend betrachtet wenn man die story ein bisschen vom final fantasy 7 noch weiter kennt dann kann ich mir schon denken was hier so ungefähr jetzt gerade passiert so also, ich habe eine theorie jedenfalls oh, hi Red 13 schließt sich der Gruppe als Gast an. Das heißt, er kämpft an deiner Seite, lässt sich aber nicht von dir kontrollieren. Aha, oh, dass ich seine Ausrüstung nicht ändern lässt, erscheint er auch nicht im Hauptmenü. Oh, das ist Kacke. aha oh, das heißt, wir können Red nicht steuern in dem Spiel. Oh. Das ist Kacke. Und er ist im nächsten Teil nämlich an. Ne? Sah alles okay, ja, und die anderen scheinen nicht in der Nähe zu sein. Dann suchen wir sie. Na, ja, ich kann Red nicht steuern, finde ich ein bisschen doof. Ja, für die, die es nicht wissen, red ist einer der Hauptcharakter aus Final Fantasy 7 und auch ein spielbarer Charakter, aber. Da wir hier natürlich neue mieter spielen und wir schon fast durch sind mit dem Spiel Spoiler, da habe ich mich schon irgendwie von Anfang an irgendwie gefragt, wie machen die mit Red? Also den wird man ja dann erst sehr spät spielen können und irgendwie voll wenig von dem herausholen können. Und nee, ich glaube hier bin ich, nee, bin ich glaube ich richtig, ich weiß nicht. Und da jetzt sehe ich, wie wir geklärt haben, der wird gar nicht spielbar sein. <lacht> Äh, von da kam ich genau nee. von hier kam ich Aha. also ja mich hätte halt nämlich gewundert weil so viel bleibt von dem spiel jetzt nicht mehr übrig da hätten sie jetzt noch weil also nicht für den waffen und so alles herstellen müssen und äh, äh, äh, äh, waffen und was weiß ich nicht alles animation für zaubern für angreifen also was ich nehme an darauf hatten sie keinen bock deswegen haben sie gesagt ja der kämpft nur als Gast mit weil das lohnt sich nicht mehr den jetzt hier als spielbaren Charakter reinzupacken finde ich ein bisschen schade aber zu so einem Punkt kann ich darauf verstehen aber ist ja erst der erste Teil von Final Fantasy 7, denn dann werden wir wahrscheinlich viel mehr im nächsten Teil sehen mit einer Wand das Symbol äh, was auch immer das sein soll Angezeigt, kann Red 13 an der Stelle mit Dreieck an ihren langklettern und so weiter entfernt Bereiche erreichen. Mit dem Hebel da drüben könnten wir uns einen Weg schaffen. Hm. Das müsste sich arrangieren lassen. Bist du sicher? Ja. Na, oh, Mann. Ähm. Kann ich nicht da lang? Das ist auch noch ein Weg. Ich gehe erst mal da an. ich Muss mich noch an die Stimme von Red gewöhnen, weil wie man unschwer hören kann, ist der so ein bisschen, weil nicht so der der ruhigere und sehr gelassene Typ halt. Ich habe mir den seine Stimme noch viel tiefer irgendwie vorgestellt, weil er lässt manchmal schon sehr weises, intelligentes Zeugs ab in Final Fantasy 7. Klingt ein bisschen jung. Aber ich habe mich an die anderen Stimmen auch schon gewöhnt. Finde ich schon besser als die deutschen, äh, die englischen. Wo ich nicht so im Vergleich habe zu den anderen Stimmen. Aber ich meine, die Stimmen in den englischen Versionen haben mir nicht so gut gefallen wie die hier. Ich finde die eigentlich interessant alle. Also Finde jetzt hier noch keine Stimme, die ich jetzt irgendwie kack finde. Er ist aus Kingdom Hearts 2 in der englischen Version. Die Stimme müsst ihr euch mal anhören. Ey. Klingt furchtbar. Ist irgendwie, weiß ich nicht, jemand irgendwie seine Tochter überredet, irgendwie die Synchronsprecherin von der zu werden. Kingdom Hearts 2 Er ist auf Englisch furchtbar. Habe ich gar nicht gewusst, weil ich bin ja mit der deutschen Version aufgewachsen. Und nachdem ich Final Mix und so gespielt habe die englische aussprachgabe näher ja zur verfügung steht habe ich da erst zum ersten mal gehört Oh gott ist furchtbar hi barrett ja, zum glück muss hier nichts analysiert werden das heißt jetzt aber auch ja, red kann jetzt auch nicht irgendwie Ja, ne? ah, nicht so ein Dreck schon wieder. Na, wie war noch nochmal? Äh, lässt sich mit attacken brechen. Okay, dann kommen wir ja. Ist jetzt nicht gerade in den Boden getaucht, oder? Äh, ich mache den erstmal. mal ehrlich. Bei haben die, die ärgern mich. Wo rampst du denn hin? <lacht> sind eine Menge MP, die ich hier verbrauchen muss. Wie wirkungslos, ich dachte so mit magie. Hey, nur weil er nicht weiß, wie man bestimmte Gegner erledigt. Ey. Oh mein gott ich will nicht auf den ich will auf den ich habe jetzt schon drei vier mal angegriffen mit oh, er hat gar nicht mal genau hab ich hab. er ist hier um deponiert ja, Oh mein Gott, lass mich den angreifen. Alter. Oh mein Gott, bleibst du hier. Oh mein Gott, ich krieg ja echt das Kotze. Bleibst du gefecht hier. Ah. Oh. Macht mach die fertig bitte. Ja, diese zwei kleine Mini-Viecher uns hier auch in Schach halten, nee, Sogar gegen Boss gekämpft, einfacher war als das... Aber die so ein blödes Gimmick hier haben. So. Ach, da kommt auch noch was, ehrlich. ja wir haben liebsten jetzt hier wieder heilen gleich oder dann tauchen die ganzen gegner hier schon wieder auf ne? kann ich die noch mal bekämpfen habe ich gar keinen bock oh gott das viech da wird er sowas von leicht aufstehen motte ernsthaft ich habe kein ich habe analyse gerade du willst mich auf den arm nehmen block sicher sicher wow da ist eine weile um mich herum und halt mich oder was jetzt mal an du bist anfällig gegen blitz Jawohl. Okay, diese Kreiselingen kann auch mal irgendwann ausgehen. So, mal wieder einen Gegner, den ich nicht analysieren konnte. Finde ich super. Ich glaube, Elektrizität bringt auf jeden Fall. Er ist voll am rum umspacken Was? das Ist nach schon wieder passiert. Ey. Ich glaube, haben wir sogar Farspunkte. alles oh. So, haben wir wieder einen Gegner, die ich nicht analysieren konnte. Ich hasse alles und den Was nun? Ganz einfach suchen Tiefer und ist Und dann geht's rauf aufs Dach. Gibt doch sicher einen Fahrstuhl. Mal abgesehen von den Störenfrieden hat sich am Plan nichts geändert. Los Leute. Okay. Dann heile ich mich mal hoch. Und... Ich heile ich auch ein bisschen, glaube ich. Okay. Von da bin ich gekommen. und sehe ich an den Fußtritten auf der Karte. Sind der tales auf Serie auch so? Das sollte ich vielleicht mal öfter darauf achten? So. Okay. Die Tür ist verriegelt. Der Weg zurück ist abgeschnitten. was haben wir hier? Willingsfehler. Neues Schwert, cool. zeit mal. Oh, das sieht richtig stark aus der Teil. Gegen schlangen und Mächtigen Konterangriffen zwar wieder an. Okay, boah, sechs Punkte kann ich. Ja, da muss ich einen Schnitt machen, wenn ich das Ding hier hochballern. Sieht schon fast ultimative Waffenmäßig aus der Teil. So, ich bräuchte zwei materia slots so bitte sagen mir ihr seid zwei materia slots und ja kann ja nur sehr cool so äh, 46 schaden aber oh gott das ding ist voll schwach sehe ich gerade super ähm, so von elementar basierte materie ja dann MP Maximum nehme ich an, ne? Ich kann eigentlich alles hinnehmen, glaube ich. MP hast, hätte ich auch gerne. Äh, physisches Blocken, ja, kann auch. MP Boost. Alles andere ist eigentlich unwichtig, ne. MP Maximum noch mal zusätzlicher Oh, na, ja, Dreck. Ja, wird, warum nicht? Nehmen wir das hier, Paar MP an magischer Attacke würde ich sagen, und jetzt habe ich keine WP mehr. okay 58. okay so viel schwächer ist sie doch. Mein Gott, ist der Teil stark. Ich glaube, die ganze Zeit hier mit rum. Egal, bist du sogar Schwächer sein, ne? ja, ein bisschen egal. Immer noch sechs Dinger und das Teil sieht besser aus. Ist ja die beste aussehende Waffe hier im Spiel. Sieht ein bisschen zu normal aus und nicht wie so ein Riesenknüppel. den der normalerweise ja mal rumschwingt. Okay, Red sei Badass. Oh. Oh, gut gemacht. Sehr schön. Ha, Red hätte euch sterben können. Oder wäre runtergefallen, jedenfalls aber oh, ich merke dann sehen wir auch gar nicht den seine limit angriff und so oh. schade Hä? was hat sie gesagt da drüben scheint irgendwas zu sein ah, monster das machen wir fertig oh, geld auch oh, ich dafür irgendwas überhaupt noch ich glaube nicht dass ich jetzt irgendwie noch mal rausgehen kann und shoppen gehen kann oder so Ähm. Oh. Ich drück mal den Knopf, ja. Herr Eva, Cloud, kannst du mich hören? Ja. Ist bei euch alles in Ordnung? Soweit ja. Aber wir stecken hier fest. Was sollen wir jetzt tun, Cloud? Ah, könnt ihr mich hören? Oh so. <lacht> Ganz genau. Wir kommen in der Walze meiner bescheidenen Forschungseinrichtung. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Welt. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Und freut euch, denn ihr werdet die seltene Ehre haben, an meinen Experimenten mitzuwirken. Was? Wenn alles vorbereitet ist, werde ich die Tür zu Sektion 3 öffnen. Obwohl, wo ihr gerade schon einmal zugegen seid... Warum geht ihr mir nicht einfach etwas zur Hand? <lacht> Eure Daten werden sicher sehr aufschlussreich sein. Ich und dem helfen? Da hat er sich aber geschnitten! Lasst ihn uns einfach ignorieren. Das wäre vermutlich zwecklos. Wie ich Hojo kenne, lässt er uns nur vorankommen, wenn wir ihm liefern, was er will. Er hat Sektionen erwähnt, nicht? Ich glaube, ich habe oben so eine Aufschrift an der Tür gesehen. Hmm, okay. Quell, cool mach mal Gebrauch von all den Charakteren, die wir haben. Ja, sind wir. Wir warten hier. Wenn irgendwas ist, dann kommt uns dann. Okay. Eta. Alles klar, dann muss ich sagen, ich kann den Patja mal hier binden. In Ordnung ist. Er benimmt sich schon länger etwas seltsam. Ja, aber mach dir deshalb keine Sorgen. Sag lieber mal, wie geht es dir denn so? Mir ähm, alles im grünen Bereich. Ich habe ja gerade noch so eine Bank gesehen auf den Dingen. Oder so ein Shopping. Egal. Da waren ein paar Kisten, die mache ich noch platt. Pass mal auf, wie ich den gebe. Boom! Da war cool. Ne, gut, dann muss ich sagen, ich bin der Part hier. Um, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Tifa und Eris, ne? Gut, alles klar. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like, ein Abo in ein Kommentar. Es würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.